Hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, das neueste DLC ist gerade heute rausgekommen und da äh, darf natürlich jetzt wieder nicht echt von der Partie fehlen, ne? weil ja, ich wollte natürlich wie angekündigt auch mit aufnehmen und ja, keine Ahnung, gucken wir mal. mal. Ähm, mein Team besteht wieder aus den ganzen Luschen hier. Ich habe ein paar Glückseier. Wo habe ich die noch mal her? Ich habe mir die irgendwie zusammen. Ach ja, ich ähm, habe in der, in der, in der das erste DLC-Gebiet hier habe ich äh, mir Glückseier gefarmt durch die Chaneras. Und ja, ja, ich bin immer noch hin und wieder beschäftigt mit meinen ganzen Competitive Pokémon, die ich hier hochtrainiere. Könnt euch mal alle anschauen, ne? geil, ne? Ja, das sind die Items, auch voll viel Überreste und sonne ne? Und noch nicht mit allen fertig, so. Äh... Aber damit tun wir uns jetzt nicht hier beschäftigen. Wir gehen jetzt hier mit unseren normalen Story-Team, dass ich natürlich nicht angefasst habe und was ich auch wahrscheinlich nie machen werde, außerhalb der Story oder dlc Story. sag ich mal? Ich sollte Animationen einstellen, die sind glaube ich die ganze Zeit abgestellt, damit alles ein bisschen schneller ist. Äh, ist hier alles richtig? Ja, nee. gut. Dann können wir mal reingehen. Wir müssen wieder zur zum Bahnhof hier gehen, weil ich habe irgendwie durch nachdem ich das Spiel gestartet habe, als das DLC installiert worden ist, den Kronenpass bekommen und ja, damit können wir jetzt hier zur Schneelande der Krone hingehen ne? und zur Kronen tun da wie auch immer das heißt Oh, du bist auch mit seines ist Dennoch kannst du jetzt auch zu den Kronenschneelanden schneelanden reißen. Wo soll es hingehen? Zum Kronenbahnhof ja dann zeig mal her ich bin gespannt freue mich schon oh. Oh, jetzt geht nach unten so ich habe mir nur ein oder zwei trailer angesehen die damals also die einzigen trailer die rausgekommen sind angeguckt und ja bin mal gespannt angeblich kann man hier alle legendären pokémon also alle Hauptlegendären pokémon die auf den pokémon spiel covern drauf sind Irgendeine Weise treffen, finden und fangen, ja schon mal geil. Interessiert mich ehrlich gesagt herzlich wenig. ich Will ehrlich gesagt mehr andere normale Pokémon haben. Ich verstehe in zwei Pokémon hier in der Gegend. Grundstellen, wirst du mir helfen? Ja du lässt jetzt erstmal wieder mal vorgelegt. Wahrscheinlich habe ich schon wieder 100 Pokémon die rumfleuchen. zeit mal schon schon selbst irgendwie abgeschlossen Ne, Krondex. da ist immer noch platz für zwei dinger obwohl ne sind glaube ich normalerweise die pokémon aufgelistet 136 mal gespannt was für pokémon hier noch vorkommen ich habe natürlich die trailer gesehen deswegen ja sollte ich es eigentlich wissen aber ich habe es mir nicht so eingeprägt weil habe ich schon mal in anderen projekten glaube ich erklärt wenn ich mir Spiele irgendwann sowieso hole oder spiele, dann werde ich mir nicht so viel irgendwie merken in den Trailern oder mir zu viele Trailer angucken. Deswegen ja, was ist hier bloß passiert. Da komme ich nach langer Zeit zurück, in mein Heim und alles hat sich verändert. Es ist viel kälter als Runde, sehe ich aus Pokémon, sehe ich Pokémon, die aussehen als wären sie aus Stein. Da fällt mir gerade ein. Ich werde natürlich hier erstmal alles neue fangen, was mir unter die Flinte kommt. Ich habe ein bisschen meine Boxen ein bisschen aussortiert, das ist weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie weil nicht so 20 Boxen so die ganze Zeit voll, dann habe ich irgendwann so eine große Säuberung gemacht. Ein Pokémon, die ich vielleicht benutzen werde, versteckte Fähigkeiten irgendwie sortiert habe, also nicht hier sind versteckte Fähigkeiten Pokémon drin competitive fertige Story Pokémon, competitive die in Planung sind, glaube ich vielleicht. Hier sind auch noch welche in Planung. Hier ist eine Ditto Box, meine Helfer. Ich habe von fast jedem Ditto irgendwie das richtige Wesen, damit ich die alle zuchtfertig haben kann. Habe ich das schon mal erklärt, ja, ich nehme halt das sehr ernst. Ja, dementsprechend habe ich jetzt eine Menge Platz mit Pokémon, die ich fangen kann. Natürlich habe ich irgendjemanden der Trugschlag hat oder so oder irgendwas wird irgendwie zum Fang irgendwie Jäger. <lacht> Warte mal, da habe ich doch mal jemanden gehabt. Hm. Nach ich werde schon irgendwie so fangen, wenn wohl nicht so übelst krass. Ich werde jetzt schon nicht so übelst krass kaputt boxen mit meinem Pokémon. aber ne? oh, dann betreten wir mal die Schneetundra, die Kronetundra, was auch immer. Oh, schön. Ist kalt, wenn du bist ja wie eine Klette, Hör nicht auf mir dauernd Oh. No. Ich will einfach nur in Ruhe im Deiner riesen lässt auf ein Dynamax-Abenteuer gehen und zwar allein. Ich kann es kaum waren, gegen jede Menge seltene Dynamax-Pokémon zu kämpfen. <lacht> Keine Sorge, dein cooler Papa hat noch ein viel spannenderes Abenteuer im Petto. Wirst du viel Spaß haben, dass du dich am liebsten selbst einer maximieren würdest. Danke, aber... Nein, danke. Gehen wir nicht auf den Zeiger. Neue Waifu. Oh mein Gott, ich kann die Kamera... Obwohl ich konnte die Kamera auch in links drehen, ne? So, hi, was geht? Aber wenn du nicht zur Vernunft kommst, schrei ich eben so lange rum, bis du nachgibst. Hast du hier Hinfrost? Das ist ja oberpeinlich. Hey, hallo, du da drüben die salzstücke für mich einfach nicht in ruhe lassen kannst du mir helfen muss ich nein ich jetzt du lässt mich hängen das ist ja voll daneben tja der junge weiß einfach wann es besser ist sich nicht einzumischen eine sehr kluge entscheidung Boah. Mom, deswegen nehme ich hier wieder in ihre probleme rein jetzt mir etwa doch helfen ja sicher ich liebe es zu helfen dass da kannst du ihn dafür für mich eine gehörige abfuhr erteilen Hör mal freundchen mir gefällt es nicht dass du deine nase in angelegenheit steckt sie dich nichts angehen ja vielleicht bringt die junge dame ja zur vernunft wenn ich dich im kampf besiege ich bin peony und du bist naiv, wenn du denkst auch nur einen hauch einer chance gegen meiner stallharten attacken zu haben ist er in kampf hier irgendwie gezwungen da meint er mich auch noch hier zu trash talken nee, ich glaube ich bin ich will doch nur ihr pokémon fangen mann Brech ihn kaputt, da ganz schön möglich ist einfach mit einem ehemaligen Arena-Leiter halt anzulegen. Ja, ganz schön, wo von dir nicht mit dem Champ anzulegen. <lacht> ja, was haben wir denn hier? also nicht regelsam noch machen wir mal aber Erst so mal strategisch jetzt sein wie Stahl hat, sollte nichts vernünftiges gegen mich haben. rambos ja ich bin leider auch nicht so schnell. Deswegen, oh Gott, Hat Rambus, Rambus ist die Attacke, die mit irgendwie weiß ich nicht. Gewicht zu tun hat, ne? Ich... Gyroball war da mit... Ah. Okay, raus hier. obwohl wir mit ist, die Pokémon sind eigentlich gar nicht so stark, die ich noch habe. hat er jetzt eingesetzt? Rambos, ne? Also... Ich habe nichts, dagegen gegen Stahl resistent ist, glaube ich. Wow. okay dann versucht ihr mal mit erdkräfte weg zu pusten brexit ev trainiert. das trainiert sollte nichts bringen <lacht> gut ob das der hat gesessen aber jetzt sind wir an der reihe pass auf das anderes Einfahren. dann anderes einfach dann da dreck Aber besten hat sich so krass stark ja, doch, jetzt kann ich gleich direkt meine pokémon schon wieder heilen habe nee. ich spinnen ja, so, talk die müssen aber stärker sein, ne? stahl Pokémon. Ne? Gibt es ja eigentlich schon wieder irgendwie einen editionsabhängigen Arena-Leiter? Ich hab ja Schild, also müsste ich doch mal gucken. So, ja, alle kriegen Erfahrungspunkte außer brex Ah! Ah, ein Stahl-Pokémon weist aus. Je mehr sie einstecken, desto härter werden sie. Stallos. Oh, Stallos. aus gerade, ist neu. Gab es noch gar nicht hier. Äh, du bist Stahlgestein, ne? ich will jetzt mal paralysieren. Ein oh, hätte ich auch gern. stolz ist cool. Oh, ich weiß. Ich glaube, Nido-Kings und Nido-Queens gibt es auch in diesem Spiel. Oh, geil. Ja, ich liebe diese. Vom Design ja finde ich die schon geil hier so Nido King Stolas, weil also die irgendwie so weiß ich nicht wie so Dinosaurier oder irgendwie so was aussehen. Ähm. Ähm. Oh, die ging ja mach mal ich glaube nicht dass ich den erledigt krieg aber oh, wow oh, nee Ich hätte meine Pokémon vielleicht für das Ding in hier. Auch oh wow. Oh, da ist Kacke. Okay, ja, hat sie verliebt <lacht> oh, Ich hasse es, wenn ich durch Liebe irgendwie gewinne. Oh, also auch Kacke. Wünsche, könnte man irgendwie abstellen? Weil das nervt mich richtig hier. Das ist auch immer, wenn ich irgendwie ein Pokémon mit viel Links habe hier mit äh, mit viel Zuneigung, wenn ich irgendwie bald nicht trainieren will oder was weiß ich irgendwas machen will und ich muss mir mal diese blöde animation angucken so, uh, uh, uh. dieses pokémon freut sich auf den kampf das Schloss hat zwar eine hohe verteidigung aber vielfacher schaden ja ne? so, jetzt sagt mir nicht ich muss extra jetzt hier noch mal rausgehen um eine pokémon zu heilen nee. ja, da wir haben alle glückseier deswegen sollten die schneller werden oh da habe ich den mond wohl so voll genommen geld ich nicht. wohl doch, wenn es neue Anzie klamotten wieder gibt, ne? Tja, haha, dass ich mal der von einem jungen Burschen platt gemacht werden würde. Hm? Mila ist weg, wo steckt meine Tochter? Äh, bist du wirklich ihr Vater? Bist du wirklich ihr Vater? Aber klar doch, es ist nass für eine Frage. Ich bin extra mit mir hergekommen, um unsere längst überfälligen Vater-Tochter-Ausflug in Angriff zu nehmen, aber... Ja, doch mal so wenig Bock drauf, dass sie mich mit einem x beliebigen Trainer ablenkt, nur um die Kurve kratzen zu können. Tja, so kenne ich meine wieder Das ist ihre, ihre ganz persönliche Art und Weise, ihrem Vater zu zeigen, wie sie wie lieb sie ihn hat. Bestimmt, so ist sie, meine liebe Tochter, ein echtes Goldstück oder ja, wenn sie nicht da ist, kann ich schlecht meine äh, mit Herz und Blut geplante legendäre Expedition starten. Moment, hat sie nicht gesagt, sie wollte zu einem deiner Riesenlässe gehen oder so. Sie will bestimmt, dass ich hin äh, nachkomme. Warum hält sie mir das nicht? Äh, warum hätte sie mir das sonst verraten? Sie wundert, sich, ich, sie wundert sich. bestimmt schon, wo ich bleibe. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, hast gut gekämpft. man sieht sich stallater trainer Bist du hier der irgendwie der Mastrich dieses DLCs? Oder bist du der Sophora dieser dieses DLCs? gott Kakta, so Schlangenblick. Hast du geil. Könnte helfen. Ich habe schon direkt ein neues Pokémon gesehen. Oh. haben wir jetzt zur Auswahl. Top Genesung. So. So, erstes Pokémon. Ein Frigometri. Frigometri. Geometrie, ja, natürlich, werde ich erstmal alles fangen mit mir ja 65 Solarstrahl. Das bezweifle ich. Hier gibt es doch keine Sonne. Na ja ja wann waren wir Big Tox Leben gewesen, wäre der hätte können. Ich ja bestimmt und deswegen ist jetzt sie auch eine blöde Wahl. Oh, ja. Sieht voll aus wie der Final Flash. Irgendwie. Dann ein Volltreffer. So, oh Gott, die sind, die sind ganz schön stark, ne? Das ist nicht lustig hier. So ein giga bist du ja locker überlegen naja ne? oh oh man wird halt eises kälte ist halt dieser dings angriff hier der einen monet äh, machen macht oder wie die oder so als sollte eigentlich gar nicht funktionieren weil das funktioniert nur bei oh gott pokémon die niedriger gelevelt sind ja einfach versuchen. So, soll ich vier werfen? Na kommen bleibt drin. Dann seid mir echt zu so krass gerade. Jawohl. Gut, erstes Pokémon, der gefangen. Massive Schwierigkeiten bisher. Ich irgendwo ein Ort, wo ich mal Pokémon hochhalten kann. Ich habe jetzt keine Bock jetzt extra, nochmal hier rauszugehen, um mich zu halten nee. äh, mit seinen Ketten aus Eis friert es jeden, ein der ihm über den Weg läuft. Dann verschleppt es sein halt Opfer an einen unbekannten Ort. Ja, voll gruselig. So, Und dann gehen wir eben hier raus erstmal. Komme ich ja hierhin teleportieren, ne? Ja, Gut, dann gehe ich mal. Nein, nicht da, da sind wir fertig. Äh, ich mal kurz hier zum Treffpunkt, weil da geht es am schnellsten, zweimal. Ich gedacht dass ich irgendwie so eine stahlarte hatte abregung am anfang bekomme wortwörtlich von diesem stahltrainer stimmt stahl arena leiter gab es auch nicht hier ein ne? schwert und schild deswegen macht ja sinn Hat hier noch ein, also ehemaliger stahl arena leiter von was ich hier gehört habe gerade right, Raptor. Yeah, big talks wegen wangen so, warte mal, noch Neues. Komm, komm, komm. Warblu, Hey. Warte mal, Wablu ist neu, ne? Schneeball. Rosana. Hm. Geil. Dann gehen wir erstmal natürlich ein paar Bälle, ne? Dill, dill, dill, dill, dill, dill. Verstören. Okay mich gibt es eigentlich neue deiner maximierungen in diesem spiel vorwarnung also ist wieder so ein 62 Okay, wie war denn bitteschön Jetzt wilde hatte man das nicht gut super und ich muss ich fangen So. kacke, das hier die ganze Zeit. Am... Da eine Frage: ne, Ich dachte, nach der Schneeball den ich gerade gefunden habe, war wortwörtlich ein Ball, der gut gegen Eis-Pokémon ist. Ich nehme an, der barburg wortwörtlich ein Schneeball. Nein, Ja, okay, hast du es jetzt mal mit deinen Tons angegriffen? Oh. Wow ja bleibt mal drin bitte. Und ja, wir benutzen immer noch nur okay. Soll sonst neben ein paar bälle mit besserer Erfolgsgarantie? Bleibt drin. Boom. Genau so. Leute, hallo. So, Schwächtlänge, müsst wir hochleveln. Das kann ich wieder mal an erster Stelle packen. In einer bestimmten Gegend von Galar wurden Rassan einsatz als Königin des Eises gleichermaßen gefürchtet wie verehrt, und sie waren sie wurden beschuldigt von riesigen Rassismus, weil sie früher in den ersten Generationen noch schwarz waren und einige Leute dachten, das wäre voll rassistisch gewesen. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es war auch ein neues Pokémon hier. Mal was geht? Beta hat mich allzu krasse Sachen. Hm. Ja, ist auch neu. Ja, 60 gut. Wenn aber schwächer ja. äh, das hier. ist neutral. Ja, komm. Beta ich nicht weg. Oh Gott. <lacht> Hey erfahrungspunkte okay versuchen wir leicht noch mal wenn ich eins finden würde gefäß von schräg auf erfahrungsbonbon okay immer noch irgendwo ein paar blut Es auch irgendwie nur ein weg sich gerade macht schon mal gut jetzt kann mich hier nicht schon verrengen da hinten habe ich auch noch irgendwas gesehen was neues glaube ich jetzt ich nicht erkannt richtig so giga komm. kommen jetzt war überhaupt nicht effektiv sein aber ja okay das geht. Nee, da geht und gewalt näher da wird es nicht bringen kollege ich bin gift fand volltreffer mein gott stärke der pokémon hier ich muss kommen ein altar jetzt auch cool, finde ich äh, äh, wohl ja cool. schon drei pokémon gefangen Sagte er, während er so ein Zwei Finger hoch hochhält. <lacht> Seine mattenartigen Führungen halten Luft und fühlen sich schon da schön flauschig an. Babu lässt keine Gelegenheit aus, sie zu pflegen. Und da hinten habe ich irgendwas gesehen. Ah, oh, du bist dieser cool. Du bist jetzt Fossil-Pokémon. Geil. Dann hatte ich ein Ding in X und Y. Aber da ist heißt, die Tyrannosaurus gibt es bestimmt auch, ne? Äh ja ich weiß was für ein typ ist aber über naja überstrahl ja das mich gerade den turan wahrscheinlich nur ein schild ne? was überstrahl überstrahl ist doch normal hatten schon wieder Hat irgendeine fähigkeit irgendwie Ein normaler Oh, der hat bestimmt dings ja. er yeah, macht doch keinen sinn keine ahnung der wird irgendeine fähigkeit sein, nehme nämlich an und Die felinara felinara hat ja irgendwie weil nicht. fehlen schicht oder irgendwie so was normale attacken in fehlen attacken umwandeln und die verstärkt müsste ich, ich nehme an das hat sich in eis verwandelt was ist sonst eine Eisschicht keine ahnung verfangen habe ich mal bitte dann eins meiner pokémon auf dem gewissen und der zeigt gleich durch vergiftung oh. ja, das war's. Ja. Oh. da war ja da wird der neu überleben okay wird vertagt hat vater vor allem Brex, weil äh, ist nur am niedrigsten gelevelt voll der gottige start bisher so ich hoffe passiert nicht verdammt ich wollte gerade sagen hoffentlich passiert ja nicht story relevantes was mich in den kampf zwingt oder so das ist jetzt also dieses deiner riesen ist ja dann kämpft mein tüchterin also gerade gegen seltene dynamax pokémon und hat jede menge spaß dabei lass mich diesen trainer diese funktion vorstellen du bist doch der von vorhin du kannst auch mitkommen wenn du willst also dann voller kraft voraus keine sorge mehr, Mila, papa ist direkt hinter dir hat nicht zu viel spaß ohne mich ja davon habe ich auch irgendwie so gehört in den trailers war, glaube ich gegen ein dynamax pokémon nach dem anderen kämpfen ne? Was ist das da hinten Ach, da ist dieses dings wie ich ja, und da ist ich weiß nicht wie das Viech heißt. ich aber wow ich nenne es einfach nur xp spender das also ist ein dreckspisser ist ja irgendwas wo ich mich erstmal auffrischen kann bevor ich da reingehen weil gucken, man das sieht doch schon ein laden aus freestale hat Oh, was hat them nee, tp tems wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben Fehlschlagschutz. Oh. So ein Was? Oh. Pfff. Pfff. Pfff. Pfff. Pfff. Pfff. Pfff. Pfff. Oh, ein metern was oh, heißt dings wird sie geben eter groß mein gott cool. Meter groß ist auch cool so das ist eine start von pokémon es kommt hier vor als würdest du hier, würde ihr etwas fehlen also nicht. Da, er sieht voll auffällig aus. Der Doktor bestimmt irgendwann Mew auf oder so. so. versucht die ganze Zeit nachzudenken, was das sein soll. Soll ein Pokémon sein? Der Kopf von Pokémon. Kann ich mich hier heilen? Oh, geil. Ich würde am liebsten noch mein Outfit ändern, aber ich nehme jetzt einfach mal an, wir kriegen schon irgendwie wieder ein Outfit aufgedrückt von irgendjemanden. Was ist das Fußschritte? Aha, gefunden. Hey, bei Wusste ich doch, dass das ist der weiß dass ich mit meiner Hypothese richtig lag. Hoch dann was das hast du in einem Ort wie diesen. Ich bin auf Verkundung zur, ist das dein Ernst bei der Kälte? Ich fasse es nicht jedenfalls nachforschung zu ein paar pokémon aus der kronen an es gibt nämlich pokémon an, die es vorziehen fernab von menschen zu leben wie sie sind die kronen schnee natürlich wie geschaffen ich habe eine hypothese aufgestellt weißt du sämtliche indizien weisen darauf hin dass sich hier drei legendäre pokémon versteckt halten mein den trailer den ich gesehen habe sagt irgendwie was anderes noch mal diesen fußabdruck da unter der lupe das stützt nämlich meine annehmen der stützt nämlich meine annahme zwei prozent der anhaltspunkte zum eisenkern pokémon beisammen okay an der hypothese folge halten sich die legendären pokémon der kategorie eisenkern felsenhöhle und wiese hier in der kronenstelle lande auf als punkte wie, wie dieser finden sich überall in dieser gegend sobald ich alle indizien beisammen habe kann ich meinen pokémon detektor einsetzen um das habitat der legendären pokémon ausfindig zu machen doch nach dieser schrecklichen kälte komme ich nur sehr schleppend voran du bleibst sicher noch ein Weilchen in der, der oder dann ist also gut weitere anhaltspunkte zusammen zu tragen um mir zu überreichen ich würde ich natürlich auch dafür belohnen also dass sozusagen äh, was die dick da sammeln in den anderen dingen waren ne? ich gehe in der zwischenzeit in das haus dort um mich aufzuwerben ja, ich meine natürlich um meine nachforschung anzustellen Tschüss. Ja, zwei minuten haben wir noch kommen wenn wir noch irgendwas gefangen kriegen was weiß ich Irgendwas, komm, komm, komm. Das Pokémon, was ich sehe. Muss natürlich wieder dieses Vieh sein, ne? So. diesmal nicht vergiften. Bitte. Bitte. So. Fangen wir dich, Glübschäukchen. Okay. schlücke jetzt komm her. erstmal mal parallel sehen damit ich wieder durch vergiftung darauf gehst ne? Ja gut. ja obwohl der stein ne? oh, aber stein ist neutral glaube ich geläser ja. so, hat noch einmal und dann möchte ich aber fangen können ne? Schnucki. Häschen Littlefoot, ja, ah, irgendwie der Angefangen Eis verwandelt habe ich sorge für. Ich finde aber nicht richtig geil, hat diesen Sound aus den, aus den allerersten Spielen noch in dieser Attacke drin. Haben diese ja. krassesten Sounds überhaupt im Pokémon ich glaube nach diesem fall werde ich erstmal irgendwo hingehen und mir pokebälle kaufen weil ich habe nur noch 20 Bleib verdammt bleibt gefängst drin machen mir ja nicht so schwierigkeiten weil es jetzt drinne. bei mir wird es viel wärmer sein in meinen boxen ja. Ja. los bleibt drin hat wird nicht beendet bevor du mich meinen meine Box reinkommt, alter äh, gibt es jetzt einfach nicht. Blut. Ja, gut, ich habe Zeit und meine Zuschauer. Oh. Ah, jetzt muss ich mir auch noch die Animation vom Hagel mal angucken. Aber erst mal ein bisschen zu paar Wurf hier. Hallo, alter, kannst du mal so tun, als würdest du Oh Gott. Oh. Der Angriff war überraschend schwächer als der Superstrahl. auch okay, hier gesagt, ist ja auch schwächer, ne? Aber trotzdem. Gott, verdammt! Bleibst du jetzt mal drin. Und... Brex hat bisher noch keiner einzigen Kampf überlebt. Ah! Ich glaube, ich drücke mal ein paar Sonderbomben ist rein, damit die alle ja, wir 70 sind. Weil dann wird uns, glaube ich, hier nicht einfacher. verkackt oh, Jetzt mal ernsthaft, bleibt drin. Superwurf oder irgendwie so was. Komm. Na ja, Gut, geil. Ich gucke mir mal deine spezielle Fähigkeit an. Ich wissen mir warum Hyperstrahl effektiv ist amarino wurde erfolgreich aus ein äh, Fossil reanimiert. Einst lebte es meist in kalten Gebieten, wo nur wenige Feinde lauerten. Ja, schon irgendwie komisch, man äh, begegnet hier Fossil Pokémon einfach so. Ah. Ja, ich habe keine Zeit mehr. Ich checke jetzt noch mal kurz die Fähigkeit von dem Teil an. froschschicht also vielen halt mit Eis. Ne? Da ist eine sehr coole Fähigkeit ja und dann macht hyper zu den mächtigsten angriff den es gibt irgendwie fällt mir gerade so auf okay gut alles klar brex hat ein paar mal auf die fresse bekommen <lacht> und ja gut dann würde ich sagen ich bin dem hier. in der nächsten folge machen wir dann weiter ich gehe lieber nicht da näher ran sonst schläge ich noch eine katze oder so und ja in dem sinne sage ich dann dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat der gefallen wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen, den Kanal weiterhelfen zu wachsen. Leser, äh, Tschüss.